3. Johannes 1, Vers 10 bis 11. Wenn ich zu euch komme, muss ich seine Machenschaften aufdecken, denn er bringt uns mit seinen Verdächtigungen und Lügen überall in Verruf. Doch damit nicht genug, er ist auch nicht bereit, durchreißende Brüder aufzunehmen und, für, und verbietet sogar anderen, das zu tun. Wenn sie die Brüder dann doch unterstützen, schließt er sie aus der Gemeinde aus. Doch du, mein Freund, sollst diesem Beispiel nicht folgen, sondern dem Guten. Denn nur wer das Gute tut, ist ein Kind Gottes. Wer das Böse tut, kennt Gott nicht. Tu das Gute, mein Bruder und meine Schwester.